Ja, und das macht eine Todesrolle zu zweite. Was war das denn? Ja, ich habe meinen Axt geworfen. Grüß oh. <lacht> ist <die>? Danke. Okay. <lacht> oh. <Aua. lacht> oh. Schon einmal tot. <lacht> Aua, ey. Ah, dieses Mistvieh! <lacht> Ich glaub, da kommt nur so Was? rumgerutscht, ey. Ja. Alter! ich Ja, ich habe den Kopf kaputt gemacht. nein es nervt diese scheiß kombo dauert zu lange ey. und ich bin schon wieder tot und ich habe keine spitzen mehr oh, ich habe dann ja noch welche ich hoffe mal die funktionieren so dass ich die für dich benutzen kann ja das kannst du schon aber dann hast du selber weniger mit mir. Boah, ich krieg diese scheiß kombo geht mir voll auf den sack ey ich kann die nicht rechtzeitig beenden nee, und dann werde ich die ganze Zeit von den Scheißstaffeln getroffen. Äh, ja, Kenne ich. Hab den Kopf getroffen. Ah, ich bin tot. Ja, die Axt rettet mich auch nicht da. Ne, ich das jetzt? Trifft mich sogar nicht. <lacht> ah. Nein, das eine. Ich glaube das Vieh ist auch da, oder? Ja. Schleiche mich einfach daran. na ah. Ich komme hier gar nicht rauf, wer was soll das? Du steck mich einfach hinter den Bäumen, da findet das mich nicht. Ja, wir brauchen beide eine Quelle, ey. er steht genau davor ey. mega angriff auf, der schießt seine stacheln <lacht> ja ich will ja nicht die ganze ladung jetzt komm du her dann jetzt <lacht> oh gott ich habe keine AP <lacht> war oh, mit den richtigen waffen das zu so viel einfacher ich muss ja wir müssen ja unbedingt diese scheiße drauf. und ich bin hier getroffen und ich werde wieder getroffen ja Boah, ich hatte die combo ja ich bin tot Lass mich liegen lass, lass mich einfach liegen irgendwie nicht viel man noch. ja aber ich konnte wieder ich wieder ich habe bestimmt mehr als schon dreimal was wieder beleben also weiß nicht Boy. Ist doch voll für Arsch, eh. Geh weg von dem. Das ist jetzt unsere Hose. Der <lacht> <will mich> bin <lacht> einfach rum im Hintergrund. Eh. Er <lacht> spritzt mir. Ey ich bin so nutzlos in dem Kampf, hier. Oh Gott. Und ich werde wieder getroffen. Ja und bin wieder tot. <lacht> <Was für? lacht> ja, ich mache die ganze Zeit die Combo da und dann trifft er mich mit seinen scheinen Stacheln. Da ja, macht doch, doch nicht die Combo. Ja, aber dann bin ich zu nah an den Rand. Krieg ich mal weg von dem. Ich habe nicht Ja. Hab ich bin tot. Oh. Okay. Dreck. Ach, wegen Gefahrdingen. Also ich konnte theoretisch ja <lacht> die ganze Zeit wegrennen und meine.. <lacht> Ich steckt dann ja fest. Also Ich habe einfach ich habe immer noch Spitzen, okay. Okay, dich wieder zum Leben verbraucht also keine. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe noch zwei Chancen. Nein. Meine axt kreist noch irgendwie zwei dreimal um mich herum. Oh, du bist viel. die dramatische Musik hier, geh weg von mir. Ey. Ja. Uh. Auf äh. keine Spritzen her. Nein. ein okay, wir wurden ja. Machen wir, wir Aber hey, wir haben noch die Sachen bekommen. Anscheinend, ja, okay, die Blumen. Wir sehen noch aus wie die Noobs. Ey. Da, ja, wir spielen das erst seit zwei Tagen, ey. Was willst du eigentlich hier? Das Ding oh. ist viel zu schwerfällig, ey. Nur so immer hart zu meckern. Yeah. Na. Ich bin tot. Das das ist das ja einfach nur sterben. sterben. Allein ah. <lacht> nicht springen. <lacht> Au. Au. Echt, mit allen Waffen beschissen außer mit den Pistolen, das gibt es nicht, ey. Äh oh. I <lacht> fucking bitch <lacht> Nein. Uh. <lacht> The also ich habe noch eine Okay. keine ahnung ich bin irgendwie bedienen damit ich direkt umgefallen ja das passiert mir auch da war es ja, ja da war es gut nach Okay, cool. Das ist doch das Standard. Ja. Hatten wir das nicht als Tutorial-Ding? Also bevor ja. wir als wir, das, als wir unseren Charakter gemacht haben. Ja, jetzt nur als großes Vieh. Ist er erwachsen? Ja, nehme ich an. aber es gerade in der geschichte Ja. wandlung Oh. <lacht> das ja. Du, da Oh, Schwanz <lacht> ja, er sich trotzdem. Ich dachte, du hättest den seine Dings dadurch abgebrochen. Ja. Nein. tot oh, okay. Ich hab's geschafft! Sehr gut. Ah. Ja, ich auch. Und ja, S Plus. Hast, ja, okay. ja, du hast ein A und ein S plus, genau. Hi. Okay. Oh. Da hat es voll gebracht, wunderbar. Ne? Ja. Sag ich doch <lacht> wahrscheinlich genauso lange gedauert. Es <lacht> plus, Was kriegst Und du denn die ganze Zeit bessere Bewertungen <lacht> als ich? <ey? lacht> Wie sehr sich darüber freut, ihr Gott. Wir reden hier von einem sehr kleinen Mann mit einem sehr großen Napoleon-Komplex. <lacht> ah. Gott gleiches Gameplay.